Von allen Sachen ist uns unser emotionaler Zustand wohl mit am wichtigsten, da er uns das Leben entweder genießen lässt oder es uns ziemlich schwer machen kann. Gefühle haben die Kraft uns aus unserer Rationalität und dem Kontrollgefühl zu entreißen, welches wir alle gerne haben und behalten wollen, sobald es mal da ist. Und dabei sind wir als ignorante, sprechende Affen ziemlich polarisierend und kategorisch mit den Gefühlen, welche wir gerne haben und welche nicht. Das Gefühl, um das es heute geht, ist eines, welches wir eher zu den Gefühlen zählen, welche wir nicht unbedingt haben wollen. Und wir wegen seiner negativen Konnotationen und seinem destruktiven Potenzial so in gesellschaftlichen Konventionen verpackt und verdrängt haben, sodass wir ziemlich schlecht darin sind, damit umzugehen, sobald es mal da ist. Wut. Wir sind echt nicht gut darin, unsere Wut zu akzeptieren und noch schlechter darin, wütend zu sein. Und das hat auch gute Gründe. Von klein an wurde uns gesagt, dass es nicht gut ist, wütend zu sein und es uns nichts bringt. Oft wurde auf unsere Wut mit noch mehr Wut von außen in Form von Sanktionen reagiert, statt dem Gefühl seinen Raum zu geben. So wurde es einfach immer weggedrückt und wir haben gelernt, ich darf nicht wütend sein, weil es schlecht ist wütend zu sein. Und so widerspricht der Ausdruck von Wut unserem eigenen Selbstbild von uns als nette und freundliche Person oder dem Bild einer starken Persönlichkeit, als die wir uns alle gerne sehen. Und wir haben keine Ahnung, wie wir damit umgehen sollen. Denn Wut hat die Kraft, uns zu überwältigen, Besitz von uns zu ergreifen und uns Sachen machen zu lassen, von denen wir nicht glaubten, fähig zu sein. Wenn wir das Wort Wut hören, dann denken wir an eine explosive Zerstörungskraft. Wir sagen metaphorisch sogar, dass jemand explodiert wie ein Vulkan, wenn wir von einem Wutanfall sprechen. Andererseits sind wir umgeben von Leuten, die es sich nicht erlauben, wütend zu sein und alles einfach runterschlucken. Das sind konfliktscheue Menschen, die sich alles gefallen lassen und diese Kraft nach innen lenken statt nach außen und oft unter psychischen und körperlichen Problemen leiden. Nun, wir sehen unsere Erfahrungen mit Wut und dem Konzept, welches wir daraus gebildet haben, ist alles andere als nützlich. Es ist eine große Quelle von Leid und hat seine eigentliche Aufgabe verloren. Denn wie alles andere auch, hat auch Wut eine zweite Seite und ist nicht nur ausgesprochen wichtig, sondern auch Ausdruck einer tieferen Wahrheit. Und zwar Konflikt. Wenn wir noch ganz klein und hilflos sind, reagieren wir auf die resultierende Angst aus einem Konflikt mit Trauer. Wir fangen an zu weinen in der Hoffnung, dass sich die anderen etwas älteren sprechenden Affen um uns kümmern. Und in den meisten Fällen können sie dem Weinen eines Kleinkindes nicht widerstehen. Dann haben wir das Gefühl von Sicherheit, einer Form von Kontrolle. Erst später, wenn wir das rudimentäre Skillset entwickelt haben, um persönlich mit einem Konflikt umzugehen, gerade mit anderen unserer Art, aber auch mit anderen Lebewesen, dann erst verwandelt sich Trauer in Wut. Es ist dabei aber nicht so, als sei die Trauer weg, ganz im Gegenteil, sie ist dann immer noch da. Nur nutzt die reine Trauer dann nicht mehr, weil wir mit traurig sein keinen Konflikt überwinden können, der womöglich lebensbedrohlich sein könnte. So kam die Natur auf die grandiose Idee, uns Wut zu geben, eine aggressive Kraft, die uns zur Konfliktbewältigung bemächtigen soll. Und das musst du verstehen. Wut ist ein Zeichen, dass etwas in dir leben möchte. Es ist die Kraft, die dich einen Konflikt überstehen lassen will. Wenn du wütend bist, erwacht genau diese Energie in dir. Und Konflikt in seinem Wortherkunftssinne, dem Zusammenstoßen, ist eine grundlegende Wahrheit dieser Realität. Es ist ein ständiges Aufeinandertreffen und sich verändern von etwas. Ohne Konflikt würde alles immer dasselbe bleiben. Und auch du würdest dich nicht verändern, wenn du nicht Konflikte in deinem Leben hättest. Ohne Konflikte gäbe es keine Entwicklung. Und dazu brauchst du Wut. Doch nicht in seiner destruktiven Form, die das Ergebnis eines dummen Umgangs damit ist. Denn das Resultat ist, dass es dich metaphorisch in einen Dämon verwandelt. Die dämonische Wut macht dich feige und böse und lässt dich alles um dich herum konsumieren und zerstören. Dich im Begriffen. Dämonische Wut ist die Lösungsstrategie eines Menschen, der nicht gelernt hat, mit seiner Aggression umzugehen. Diese Kraft findet dann je nach Persönlichkeit ihren Ausdruck von Selbstmitleid und Selbstverletzung bis hin zu Verletzungen von anderen in irgendeiner Form. Und wie immer ist alles sehr nah beieinander. Denn du bist traurig über deine unerfüllten Erwartungen und den Hoffnungen an die Welt und den anderen, weil du dich unverstanden und machtlos fühlst. Es frustriert dich und du reagierst mit Wut. Und so schreit immer noch das kleine Kind in dir, was nicht kriegt, was es will. Und es schreit in seinem Unbehagen in dich hinein oder nach außen. Und es sagt sich, dass die Welt und die anderen dafür verantwortlich sind, wie es sich fühlt. Dabei unterscheide ich zwischen verschiedenen Wegen, wie sich diese Energie zeigen kann, die in ihrer Manifestation aber nicht immer einen linearen Weg gehen muss, da sie immerhin Ausdruck der gleichen Kraft ist. Als erstes haben wir die interpersonale Wut, die Wut, die wir auf andere Menschen richten. Sie findet in den meisten Fällen verbal statt, dann erst als Mobbing bis hin zu physischer Gewalt, körperlichen Übergriffen und dem Töten anderer. Aber auch Menschen, die andere auf irgendeine Art ausbeuten, um sich selbst einen Vorteil daraus zu ziehen, werden von dieser Wut angetrieben. Die schlimmste Form davon ist eine ideologisch gewordene Wut, wo ganze Personengruppen als Projektionsfläche genutzt werden. Überall, wo eine Gruppe eine Rechtfertigung findet, und das ist ziemlich einfach, ihre Wut auf eine andere Gruppe zu projizieren, finden wir diese Form. Die Geschichte ist voll davon und leider auch noch bis heute. Der zweite Ausdruck ist die intrapersonale Wut. Die Wut gegen sich selbst, das sind die, die immer alles runterschlocken. Das sind Menschen, die tief drin davon überzeugt sind, dass sie nicht wütend sein dürfen, weil sie kein Recht dazu hätten in ihrer Minderwertig- und Bedeutungslosigkeit. Da sind Menschen, die sich in diesem Glaubenssatz belastende Sachen angewöhnt haben, bis hin zur Selbstverletzung, weil man davon überzeugt ist, dass man es verdient hätte, so wie man es gelernt hat, bestraft zu werden, weil man ein schlechter Mensch und nicht gut genug ist. Es ist auch ein Ursprung von vielen destruktiven Süchten. Als drittes haben wir die transpersonale Wut. Dabei handelt es sich um einen Verlust der individuellen Signifikanz in dem Ganzen. Dem Gefühl des Nicht-Dazugehören, als sei man ein Elend in dieser Welt und hätte keinen Platz darin. Als sei die ganze Welt dafür gemacht, dich jeden Tag daran zu erinnern, wie unbedeutend du doch bist und dass alles dafür arbeitet, dich an deinem Selbstausdruck zu hindern. Diese Form der Wut hat ihre Basis eigentlich in den Erfahrungen und Konflikten mit anderen Menschen, wird jedoch zu einer generalisierten Projektion auf die gesamte Welt und zu einem Grundsatz der eigenen Mentalstrukturen, die man sich bestätigen möchte. Was dies macht ist, dass es der Wut und dem Leiden eine Rechtfertigung und eine Bedeutung gibt, um weiter damit zu machen, um sich weiter zu erzählen, dass man ein Opfer ist, und keine Macht hat, in einem Leben, das scheinbar nur daraus besteht am Ende des Monats das Geld auf dem Konto zu sehen, konfrontiert mit einer korruptierten, kannibalistischen Weltordnung der Mächtigen und Reichen und einer apathischen, gesichtlosen Masse, dessen primäre Ziel darin bestehen zu scheint, sich den nächsten Lustimpuls zu geben. Die transpersonale Wut wird dich um dich zu schützen, zynisch und depressiv machen. Und du wirst so damit beschäftigt sein, Fehler in der Welt und in anderen zu finden, nur um am Ende sagen zu können, Aha. Wusste ich's doch und du kommst nicht auf die Idee, dass der echte Grund dafür in einer vergangenen tiefen Kränkung von anderen liegt, denen du nahe standest oder nahestehen wolltest und einer Situation, wo du dich in deinem Selbstausdruck gehindert gefühlt hast. Statt dir dies einzugestehen und dich mit diesem Gefühl zu konfrontieren, sagst du dir lieber weiter, dass die ganze Welt beschissen ist und drückst all die Verantwortung von dir weg und übergibst sie lieber anderen. Zuletzt haben wir die existenzielle Wut. Es ist das Gefühl, das entsteht, wenn wir mit der Lehre konfrontiert sind, wenn wir realisieren, dass wir in einer Welt leben, wo alles und letzten Endes wir sterben wird, egal wie wir versuchen, dagegen zu wirken. Es ist der Frust über die absolute Machtlosigkeit und Aufgabe von Kontrolle im Anblick der eigenen Vergänglichkeit. Es ist die Angst vor dem Tod, in der wir ziemlich gut darin sind, sie zu ignorieren, die sich immer mal wieder ohne Vorwarnung meldet und uns daran erinnert, dass wir nicht unsterblich sind. Es ist die demaskierte Angst und der Abgrund jeder Wut. Und damit auch die Basis jedes Leidens und das wohl größte Hindernis, um unsere Menschlichkeit zu entdecken. Es schwingt bei allen anderen Formen immer mit, auch wenn wir es nicht merken in unserer oberflächlichen Kompensation. Wenn du so bist, dann bist du mehr Dämon als Mensch. Das muss aber nicht so bleiben, denn beinhaltet diese Kraft neben der Zerstörung auch einen konstruktiven Aspekt. Das Erschaffen, die persönlichen Möglichkeiten zu aktualisieren, den Status quo zu zerstören, alte Muster aufzugeben und originellere Formen des Lebens zu kreieren. Kreative Menschen zeigen uns die Art jeden Tag, weil sie ohne es zu merken diese andere Seite der Wut kanalisieren. Deswegen haben die meisten kreativen Menschen auch eine etwas schwere Persönlichkeit. Sie ziehen eine enorme kreative Lust aus dem Leid und identifizieren sich als Resultat damit. Und wie wir wissen, ist Identität für uns das Wichtigste. Das sagt der Satz, du leidest, weil du es genießt. Diese Kraft ist aber nicht nur auf Künstler begrenzt. Und du musst sie dir für dich zurückholen, weil du sie sonst verschwendest, um dir und anderen auf den Sack zu gehen. Denn Wut so rekonzeptualisiert hat auch ein großes Potenzial für Kreativität und Erschaffung, für die Aufgabe und Veränderung des Alten zu etwas Neuem, eine Kraft, die uns antreibt, unsere Ziele zu erreichen und uns in verantwortungsvolle Individuen verwandeln kann. Und das wirst du nicht schaffen, wenn du versuchst, deine Wut zu kontrollieren. Das hat bisher nicht funktioniert und wird sich in Zukunft auch nicht verändern. Das Einzige, was du machen kannst, ist, den Filter zu verändern, wodurch sich diese Kraft manifestiert. Das bedeutet zunächst einmal, dein Verständnis von Wut und den Umgang damit zu ändern und noch tiefer, die echte Quelle deiner Wut herauszufinden und zu überleuchten. Mal schauen, wie wütend du danach noch bist. Es geht darum zu lernen, diese Kraft für sich und für andere als konstruktiven Antrieb für Veränderungen gegen die Ungerechtigkeiten dieser Welt zu nutzen und die einem selbst angetan werden. Sie zu benennen, aktiv zu werden und zur Güte zu bewegen, zu erschaffen und zu kreieren. Dafür hast du Wut. Wenn du also das nächste Mal wütend bist, sei wütend und benutze sie, aber weise. Statt dir damit dein Leid weiter anzufachen und dir irgendwas damit zu bestätigen, benutzt du sie so, wozu sie dir in allererster Linie gegeben worden ist. Um dein Leben zu verändern.